Girafarig entwickelt sich jetzt schon. Und damit willkommen zurück zu Pokémon. Farigiraf haben wir nun. Aufgrund der synchronisierten Gehirnströme von Kopf und Schweif sind seine Psychokräfte zehnmal so stark wie die von Girafarig. Und ich muss einfach sagen, vom Design her finde ich dieses Pokémon echt super. Also, Girafari fand ich schon alleine lustig. Aber, Fari vor allem der Name. Ich will. Oh, es ist groß. Ich meine, es ist ein Graffe, ne? Aber trotzdem, es ist groß hier im Overworld. Diese, diese, diesen Hut, diese, diese Kapuze, die es da hat, das möchte ich wirklich einfach im Real Life tragen. Das sieht so cool aus. So ein bisschen sowas von, von einem Catnut hat das was, finde ich. So von der Seite könnte das einfach so Catnut sein. Und die, die, die, die Schnauze ist dann einfach so die Zunge, die so rausguckt. <lacht> ja, das sieht super aus. Ich mag es. Das ist ein tolles Pokémon. Äh. äh okay. <lacht> so. Und als nächstes sollte sich Normi für ein bald entwickeln. Deshalb packe ich ihn nach vorne, damit er ein bisschen leveln kann. Genau, wir sind hier stehen geblieben an diesem kleinen, aber feinen Pfad, wo wir uns nun zum Schneeberg hochbegeben. Nachdem wir nämlich fünf Orden haben, bin ich ready für den dritten, sechsten Orden. Warum nicht? Calderosee? Nee. Montanata? Bergfahrt? Natürlich. Da wollen wir lang. Sind meine Pumpe geheilt? Ah, relativ. Es geht. Komm, sprich mich an! Danke, dass du mich angesprochen hast. Jetzt geht's los. Du, du, du, du, du, du. Bisschen leveln kann nicht schaden. Oh, Welser. Ein Wasserbodenviech. Tja. Ich kann mal Akrobatik bei dir ausprobieren. Macht okayen Damage. Das ist auch nichts so krasses oder so. Ja, das Problem ist, ich findet es halt eine Vornwirkung somit kein wirklich krasses Pokémon im Moment. Und, äh... Probieren wir nochmal mal Phary jetzt aus. Jetzt, wenn wir was neu haben im Team. Der große Grafe bringen. Hat so viele Stacheln im Rücken. <lacht> so, Doppelstrahl ausprobieren. Bam! Und Bam! Also klar, generell macht sich viel Damage, aber da man zweimal einsetzt, ist doch schon in Ordnung. Finde ich schon in Ordnung von Damage. Ja, genau. Bam. Außerdem, ich muss es ins Team tun, das Design. Ich finde es einfach super. Sieht aus, auch das so eine Krone oben, mit diesen vier Punkten drauf. Yeah! Du bist ja energisch! Du, du, du, du, du, du. Finden wir hier vielleicht wieder neue Pokémon? Snobilikard. noch mehr Sesokids. kids Das ist ja gefühlt das Lieblings-Pokémon von diesem Spiel. So oft wie man das hier sieht. Neben Hauptschloss natürlich. Und weiß nicht was noch, Makuhita. Ja komm, einen weiteren Kampf könnten wir natürlich noch austragen. Wir sind sowieso noch fast da. Also, warum nicht? Äh, wir Backpacker sind schwach gegen Attacken vom Typ Stahl. Ja, also, jede Trainerklasse soll natürlich. haben natürlich. die haben alle natürlich einen bestimmten Typen immer als Pokémon. Aber ich beobachte sowas nie. Ich beachte sowas irgendwie gefühlt nie. Das ist natürlich nicht klug. Wenn ich den Kampf schneller und leichter schaffen möchte, ist es natürlich besser, wenn ich mir merke, welcher Trainertyp welche Pokémon benutzt. Ja, er hat zum Beispiel hier ein Pflanzen-Pokémon. Eventuell hat er nur noch Pflanzen-Pokémon bei sich. ist Bei meinem Level gerade, wow. Wenn jetzt stärker. Oh oh. So, Loderlied. Benutzen den Vogel als Mikro und dann. Schmeißt er sich mit den Schallwellen auf den Gegner hin. Sehr lustig. Sehr nice. Wieder ein Level-Up ihn. Viel Ender. Was oh, das nochmal? Brutaler Rammangriff mit spitzen beeindruckendem Horn. Uh. Ja. Ja. Können wir machen. Warum Slam, wenn ich Fehler haben kann? Er <lacht> hat auch ein Farigiraf. Ist halt ein normaler Psycho-Pokémon. Und da wir Biss haben, können, können wir eigentlich drin bleiben. Das hm. du ja alles, aus dem Punkt mal rausspringen. Oh, das war wirklich nicht so viel Damage. Oh. Na gut, du hast es so gewollt. Flammenwurf! Nice. Wir müssen mal Knirsche erlernen. Biss ist zu schwach in diesem Moment zu schwach. Samenbomben. Besser als Megasauger auf jeden Fall. Du hast meine Lüge durchschaut? Ich guess. Und hier hat nicht noch mehr Pokémon. Bevor ich mich jetzt heile gucke ich erstmal, wann der nächste Gegner aufkommt. Weil ich könnte ja den Bomon Center erreichen. Nö, das dauert wohl noch. Ja, das ist noch ein bisschen weiter oben. Montanata ist das oder da wie auch immer. Das heißt, dann, dann, dann heilen wir uns halt. Haben so viele normale Tränke, die können wir ja spammen hier bei ihm. Oh, warte, bevor ich das spamme. So, jetzt kann ich Trank spammen. Okay, vollgehalt. und ready für den nächsten Fight. Wenn du mich besiegst, werde ich dir das Geheimnis der Akademie verraten. Uh, es gibt ein Geheimnis in der Akademie? Milo? Da bin ich mal gespannt. Oh oh, Toxic Giftkampf? Glaube ich. Ich glaube, das war Giftkampf. Auf jeden Fall Gift. Also machen wir unser beliebtes Doppelstrahl aus. Wow, ah, sowas von effektiv. Das ist ja fast schon vielfach! oder sogar vielfach, Ich weiß gar nicht. Du, du, du, du, du, du, du. Da hinten schauen wir uns alle zu. Interessantes Design. Wummer. Äh, lass mich raten. Wasser? Wummer hört sich an wie ein Rummer. Hummer ist ein Hummer, maybe? Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass das ein Pokémon ist, das wir schon kennen. Das ist kein neues Pokémon, richtig? Richtig, ja. Du bist ein Wasser-Pokémon. Deshalb war das gut, mit, mit ihm hier reinzukommen in den Kampf. Boah, die Kamera, ist ein bisschen komisch hier. Ich gucke mal, dass die andere an von Grunio will. Das ist echt krass hier. Oder oh, ist es hier weiter, von sie so geht es? Keine Ahnung. Könnte beide sein sind beide ähnlich aus i guess whatever was noch ein Pokémon to to ist vorbei? to ist vorbei, to klatsch yeah. klatsch klatsch to to klatsch, klatsch, klatsch. Ich to to to raten sag es mir Sag es, sag es. Kurz nachdem ich an der Akademie kam, gab es dann einen schlimmen Vorfall. Alle Lehrer von damals haben gekündigt. Unsere jetzigen Lehrer wurden alle danach eingestellt. What? Was? What? Das war die, was ist denn da passiert? Ja, die sind da alle die sind weggegangen. Oh, kleines Eiszapfen-Pokémon. Wir sind hier im Schneegebiet angekommen. Ich will nicht kämpfen. Ich bin Slide. So ein Professor, so ein doktor Was geht denn jetzt hier ab, Dog Ich habe den Nase Fall von meinen Forschungen. Hilf mir, meine Arbeit für einen Moment zu vergessen. Ja, ja, klar, warum nicht? Ein elektro Pokémon. Oh, Kamera. Cool. Das ist ein einziges Pokémon. Ey! Das ist nicht nett. Das kriegst du jetzt zurück. Uh, ist überlebt. Habe ich nicht erwartet. Dafür, dass ich Level da 39 bin, ne? Die sind gar nicht interessiert, die anderen Pokémon hier. Haben keine Lust uns anzuschauen. Wie oft kann ich noch an? Reicht jetzt? Fünfmal! Meine Güte hier, yeah, das Das ist nicht okay. Oh, es wird dunkel. Oh, oh. dunkel. Level 40. Ich kann wirklich meinen Schaden nicht mehr benutzen. Das ist zu stark. Ich treffe so eine Was essen sie? Haben sie ihre taktische durch die gelernt? Actually nicht. Also bist noch nicht. Äh, ja, du bist an der Level. Tentara bleibt sowieso nicht im Team. Ja, Farigia ist an der Level. Das muss noch ein bisschen gelevelt werden. Und hier ist das Pummann center ich kann euch jetzt schon sagen, ich wollte schon vorher unbedingt fangen, aber ich habe mir gesagt, erst wenn wir im Schneegebiet sind, reden wir über die Eis-Pokémon. Und hier ist ein Eis-Pokémon, was wir im Winter schon gesehen haben, was ich unbedingt über mein Team brauche. Also wirklich unbedingt, ich brauche es. Unbedingt. Und da wird dann Tentara rausgehen. Und dieses Pokémon, nee, es ist das nicht Schneebedeckt. Das ist ein neues Pokémon natürlich, mein Team wird nur aus neuen Pokémon bestehen. Das ist dieses süße kleine Pokémon hier. Ein Zitordel. Und auf Deutsch Flanival. Das ist so süß. Ich fange mir mal schnell eins ein. Und da habe ich auch schon eins gefangen. Flanival. Oder wie ich es nenne Zitordel. Eis Pokémon. Vor sehr langer Zeit verließ es das Meer, um am Land zu leben. Angeblich ist es eng mit Walmar verwandt. Oh, okay. Ich, ich, ich, der deutsche Name ist okay, aber der englische ist viel besser. Die Weiterentwicklung von dem Ding kennt man schon. Aber für die es nicht kennen, werde ich es nicht spoilern. So, und damit ist unser Team tatsächlich komplett. Das hier ist unser Team. Schon ziemlich solide, würde ich behaupten. Und äh, ich muss ehrlich zugeben, Zitorial zusammen mit Zitaten, die Weiterentwicklung könnten meine Lieblings-Pokémon dieser Gen sein. Das ist auf jeden Fall sehr hoch als Kandidat. Also so sehr gefallen mir die. Okay, aber jetzt äh, wieder back on track, back on topic. Hier rechts ist eine Arena, eine geister -Arena. Uh, Da wollen wir lang. Muss nur mich richtig drehen. Äh, so. In die Richtung. Äh, ja, ist einfach der Weg hier entlang. Na ja, gut. Dort oben, I guess. Ja, schon. Könnte schon sein. Ich bin Lieferant. Ich bin eigentlich nur als Lieferant verwendet. Er ist also kein Lieferant. Betrüger! Ich dachte, das mein Paket! Oh nein, ich der Raptor, ich kann das nicht sehen. Ich krieg, eng, ich krieg Angst, wenn ich den Raptor jetzt sehe. Gibt's auch noch Pets ne? von süßen anderen Pokémon? Ich meine, ich kann verstehen, wenn manche Leute äh, die meisten dieser neuen Pokémon alle hässlich finden. Das sein ist halt ein bisschen anders. Weil ich find's super. Ich find's schön. Und wer kommt jetzt rein in, mein, in meinen Kampf? Wer kommt jetzt rein? Der wird sein. Oh Gott, nicht du. Der hat schon so viel gekämpft. Du musst die anderen mal äh, gewinnen lassen, ja? Wir haben noch kaum XP und wir schon 40. Schreib mal einen Gang zurück. Einmal hier unterschreiben, bitte. Du mit deinem Cosplay da. Da gehe ich weg. So, ist das hier der richtige Weg? Frigomonta voraus. Heißt der Ort Frigomonta? Ja. Yep. Frigomonta heißt der Ort. Und hier ganz oben ist auch noch was. Wo ist eigentlich die Pokémon-Liga? Die müsste ja auch irgendwo sein, glaube ich. Ich glaube, die war hier irgendwo im Schneegebiet. Vielleicht liege ich auch falsch. Na, wie auch immer. Ich möchte weiterziehen. Ich finde es ja mal ein bisschen langweilig, to be honest. Hier geht nicht viel ab. Ähm. Ich kann euch ja mal. Das Bild zeigen vom Pokédex-Eintrag von Citadel. Also, wenn man nach diesem Bild nicht mag, dann, dann habe ich keine Ahnung. Also, for real. Da habe ich echt keine Ahnung. Aber das wollen ihr echt sehr, sehr oft. Das ist mein Platz. Das ist mein Platz! Ne, okay, der Platz das hast du nicht gemietet! Platz gehört jedem! Was? Was? Das ein Spin? Habt ihr das gesehen? Die spinnt doch wohl, wie sie rumspinnt. Ein Feuer-Pokémon, ja, da wäre doch Wasser-Pokémon sehr nützlich. Leider ist es zu hoch gelevelt. Eventuell muss ich doch noch mal ein bisschen mehr off Screen. Leveln, weil ich bin nicht wirklich stark. Außer halt beim Starter, aber der ist schon komplett entwickelt und level 40 und ne? Muss ich noch weiter klären Ich glaube ich war vielleicht ein bisschen zu dem Spiel durch. Kann das sein? Vielleicht kriege ich einmal einen Crit durch. Das hat das Gute daran, dass der Angriff zweimal läuft, also zweimal trifft, weil einer dieser oder beide vielleicht sogar könnten ein Crit sein und das ist halt sehr cool. Okay, ich wüsste es aber raus, tatsächlich. Äh, Speckschicht. Boah, ist das die Fähigkeit? Das weiß ich gerade nicht. Das gucke ich einfach später nach. Ähm. Ich schätze, ich packe einfach mal super rein. Oh, ist jetzt dieser neuen Fisch-Pokémon. Agilusa. Hehe, <lacht> da können wir direkt mal viel Ende ausprobieren. Aua. So ein spitzer Stachel, den wir da schießen. Aber leider bin ich fast down. Nice. Noch ein Pokémon. Ein Dedan. Ein Elektro-Pokémon. Wie viele Popen hat sie bitte? Aber Lehmschale sollte da gut aufgehoben sein. Aber sowas von... So, ich hoffe, ich verschätze mich nicht wieder wie vorhin und ich kriege das jetzt tatsächlich down mit der Lebensschale und muss nicht heilen oder wegziehen oder sonst was. Uh, das war knapp, aber es hat geklappt und da hinten ist einfach das Schneebedeck eingeschlafen. Wie das aussieht, wie es einschläft. da hinten sieht man so eingegrabte, äh, Geisterhunde. Finde auch lustig. <lacht> ah, du bist also nicht zum zeiten hier, sondern zum Wandern Ja, yep. So könnte man das auch betrachten Oh, meine Pummel sind ziemlich low Heil klein Ich glaube, ich muss nochmal zurückrennen zum Heilen Wie weit ist das weg? Oh, ist aber schon ein großes Stückchen weg Wo bin ich? Warte, sonst gehe ich einfach weiter Weil ich glaube, ich bin sogar schon in der Nähe, wo ich hin wollte Oder bin ich gerade komplett weg Weit weg Ne, ist schon richtig. Ich gehe jetzt hier geradeaus. Gehe dann hier hin. Ja, das ist schon der richtige Weg, glaube ich. Uh, schaut mal hier. Ein Glaciola, Einfach so. Braucht der nicht irgendeinen Evo die Fangen entwickeln? Boah, sehr viele Geisterhunde. Spawnen die überall. Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Sonst endest du doch wieder da unten. Das willst du doch nicht, oder? Willst du das? Er versteht keine Menschensprache, der arme. Er wollte zwar selber herausfinden müssen. Na gut, nicht mein Problem. Du Und du sieht komisch aus, wie die hier spawnen alle. Ein bisschen komisch sieht das schon aus. Oh, sind wir schon da? Sind wir schon da? Ja, wir sind fast da. Und hier ist noch ein neues Pokémon. Ha? Wo denn? Die Karte ist echt so ein Witz, kann ich euch sagen. Die funktioniert irgendwie fast nie. Schnäppke. Gibt es hier noch Magnetilos? Aber wo soll denn hier jetzt neue Pokémon sein? Unter mir oder was? Ach, keine Ahnung. Wenn wir es finden, finden wir es. Wenn nicht, dann nicht. Keine Ahnung. Dieses Snowboarder. Es ist wirklich zutiefst bedauerlich, was Grusha bei dem Unfall damals zugestoßen ist. Grusha? Wovon redet er? Das werden wir bestimmt irgendwann noch herausfinden. Nur jetzt nicht. Mortipods. Äh, Geist irgendwas. Irgendwas Geist. Auf jeden Fall. Und daneben. Ich habe Schweifrüstung. Weiß nicht, was das für eine Fähigkeit ist, aber ich habe Schweifrüstung. Und das ist eine gute Fähigkeit scheinbar. Bam. Du, du, du. Genau, Starbfahrer funktioniert nicht, weil das Ding ist ja ein Geist-Pokémon. Geist-Pokémon können nicht von Attacken getroffen werden. Ach, das habe ich falsch gemacht in der fünften Arena. Ich hätte einfach ein Geist-Pokémon holen sollen. Naja, okay. Das, das Ding ist, mein Starter, wenn er sich da schon entwickelt hätte, hätte er sich theoretisch, aber ist er ja gestorben. Sieht man ja auch, er ist Geist-Pokémon geworden. Er ist einfach wirklich gestorben. Aber wenn er sich da schon entwickelt hätte im Kampf oder so, dann hätte ich das wahrscheinlich geschafft. Whatever. Ähm um. Ja, ich mach zu wenig Damage irgendwie. Ich kann es natürlich noch mal probieren, aber ich weiß nicht, wie groß der Unterschied sein wird und es hält ja vor allem durch mich die ganze Zeit. Ich glaube, ich wechsle einfach mein Pokémon aus. Das dauert mir zu lang. Ah, oh, wie süß. Das Flynival hat gerade auf dem Boden so ein bisschen gezappelt. Das ich mein es recht noch mal? Da! <lacht> das ist am Strugglen. Das kann diesen schrägen Berg nicht standhalten. Das ist zu schwer. Oh nein, nicht du. Nee, da bleib ich drin. Da bleib ich drin. dummi Miese, nicht du schon wieder. Verschwinde! Sofort! Ich glaube, das... Äh Torte, das hält sich ja einfach nur warm bei mir. <lacht> oh, da unten ist ein Bronzong. Von denen sollen wir auch welche killen für ein Entwicklungs-Item. Gena! Ist ist dein Ernst? Ist das dein Ernst, Bro? Bist du da ganz sicher? Bist du da ganz sicher? First Person, aber mit Flammenwerfer. Nice. Abgelodert! ja Und Citorne... toll Entschuldige, dieser Vorfall war lange vor deiner Zeit. Okay. wie süß. Ja, also toll entwickelt sich by the way. Hier, das hier. Entwickelt sich by the way mit einem Item. Heißt, warum das Item kann man direkt entwickeln und zu diesem Zeitpunkt könnte man schon haben. Ich muss mal später nachschauen. Ich möchte aber noch ein bisschen dieser süßen kleinen Babyform haben. Genau. Wir sind angekommen in Frigomonta. In dieser Stadt, wie ihr sehen könnt, gibt es eine Arena. Eine Geister-Arena. Und die... Die könnten wir doch mal anstreben. Wie chillig diese Musik hier ist. Und dann hier wieder... Ich möchte es zwar nur ungern zugeben, aber eigentlich ist Takoko hier das beste. Äh, unsere beste Auswahl für diesen Arena-Kampf. Ich möchte kurz ein bisschen diese Weihnachtsstimmung genießen. Vielleicht ist ja schon Dezember, wenn dieses Video rauskommt. Das ist auf jeden Fall gut möglich. Und hier ist es schön alles eingeschneit. Wieso kann es nicht im Real Life so schneiden in Deutschland? Na, naja, was soll's. Man kann nicht alles haben. So, aber was muss ich tun, um gegen sie anzutreten, gegen die sechste Arenaleiterin? Oh, hi. Maike, wie geht's? Wie steht's? Na, wie läuft deine persönliche Schatzsuche? Alles im grünen Bereich? Alles so top. Ah, so. was sowas hört man gern. Das ist ein Ziel, voll im Blick, was? Mhm. Viele Schüler nehmen im Rahmen ihrer Schatzsuche ja Reden im Angriff. Ist zwar nicht leicht, aber es lohnt sich. Deswegen bin ich auch hier, um mich anzufeuern, immerhin bin ich ein Klassenlehrer. Ein Glück ja, sei? Zentral, das mit Glück erfüllt ist und für zusätzliche Erfahrungspunkte im Kampf sorgt. Oh, sehr nützlich, sehr, sehr nützlich. Das sollte ihr bei der Schatzsuche hilflich sein. Als wirklich, das Pokédex würde es mich natürlich auch freuen, wenn du bei dessen Vervollständigung weiterhin dein Bestes gibst. Ich bin dann mal wieder weg. Mach weiter so und halt dich von gefährlichen Orten fern, ja. Okay, okay. <lacht> Recht dieses bidi fastbild. Schon von, Okay, wer soll das Item bekommen? Ich glaube, Farigiraf, oder? Er ist am, underst, am untersten gelevelt. Er könnte das, glaube ich, von allen hier gerade am meisten gebrauchen. Das ist Glückseil. Warum ist das hier so mittendrin? Schon komisch. Vielleicht ist es automatisch sortiert oder so. Das kann auch sein. I don't know. Hier ist ein, hier ist ein kleines Mimikma. Etta, die Arenaleiterin der Frigo-Monta-Arena, ist die Spezialistin für Geister-Pokémon. Wenn Puma vom Team normal oder Kampf wirst so gegen sie keine Chance haben. Na, hat's zu Recht. Gibt's aber ein Ziel mit Etta? In der Arena ist es warm? Echt? Hier ist es warm. Willkommen in der Arena von frigo -Monta. Okay, Michael. Ja, ja, von dir haben wir gehört. Mhm. So, bevor du gegen sie kämpfst, musst, musst du eine Herausforderung machen. Deine Aufgabe wird es sein, die heutige Show zu eröffnen. Das Vorprogramm liegt an deiner Hand. Im Klartext heißt das, begeistere das Publikum mit spannenden Pokémon-Kämpfen, bevor das Konzert der arena anfängt. Spreche aber mit dem MC vor der Bühne, um die Arena-Prüfung zu beginnen. Viel Erfolg. Yo, MC. Riddeln mit dem MC. Yo. Okay. Da wird es wohl heftig abgehen. Hier. Bist du der MC? Bist du der Main Character? MC Rapper. Nein, das ist unser heutiges Vorprogramm ist. Man nennt mich MC Rapper und das sind mir jetzt unsere Bühne. Also du wirst für uns ein paar Doppelkämpfe austragen. Das heißt, du trittst mit zwei Pokémon ganz an. Ich habe vor ein paar paar Folgen, habe ich gemeint, hier gibt es gar keine Doppelkämpfe. Doch, hier gibt es welche. Liefern uns ein paar richtig krasse Doppelkämpfe und heute das Publikum mit der doppelten Portion Action völlig von den Sacken. Wenn du die Stimme ordentlich angeheizt hast, kommt die Rednerin für ihren großen Auftritt auf die Bühne. Dann heißt... Dann weißt du, dass du die Prüfung bestanden hast. Yeah! Sobald du die Bühne betritt, beginnt die Show. Denk dran, dass du keinen Abgang machen kannst, bevor du drei Kämpfe hintereinander gewonnen hast. Also wie sieht's aus? Du bist du bereit für deine Prüfer? für mega Show? Nee, die machen wir dann in der nächsten Folge. Jo, nur no Probleme, ey, lass die Zeit und lass ein Like da. Für Etta zu eröffnen ist schließlich keine leichte Aufgabe. Richtig. So, wie er es gesagt hat. I don't know.